2013, okay. Kannst du dich erinnern, diese Tage wie sie waren? Weißt du noch, tagelang in meinen Arm. Keiner sollte Wasser fahren, weil es war nicht richtig. Du und ich, heute sag ich, fick dich. Du kannst belügen, wem du willst, aber mich nicht. Ganz im Ernst, Baby, du bist ein Miststück. Und jetzt verpiss dich, weil du nichts bist. Ohne dich, eines Tages werd ich glücklich sein. Ah, fühlst du den Reim? Fühlst du meine Wut, tausende Zeilen. Zeilen Meld dich nie wieder, geh einfach weg Deine Liebe, nein sie war nicht echt, echt Mir wird schlecht jetzt, dieser rap Wenn ich an dich denke, will ich dich vergessen Damals warst du alles für mich Lichtblick, ich möchte dir noch sagen Fick dich Ich hatte träume, Visionen und Ziele Tausende Gefühle, ich nannte das Liebe Doch ich habe später spät erkannt, dass du eine Bitch bist Geh aus meinen Augen, verpiss dich, fick dich Ich hatte träume, Visionen und das Liebe, doch ich habe später erkannt, dass du eine Bitch bist. Geh aus meinen Augen, verpiss dich, fick dich! Nachtsliege wacht, mein Stift und ein Blatt. Zwischen den Zeilen trag ich Wut und auch Hass. Es tut mir leid, dass ich für dich nicht perfekt sein kann. Es tut mir leid, dass ich uns mal nicht mehr retten kann. Was hast du gesagt, dass du mich für immer liebst? Für immer nur wir beide, war aber doch ein Traum zu viel. Und ob ich dich verdient habe, ich weiß es nicht. Ich was fehlte nicht in eine leere Weltblick Wie war es für dich, mir jeden Tag in mein Gesicht zu blicken Wie war es für dich, nach diesen Typen auch noch mich zu ficken. Wo ist dein Verstand geblieben, wo ist deine Treue Deine Worte sind nicht wert, für dieser meiner falschen Freunde Wie hast du es noch geschafft, in rechten neben mir zu liegen Nach all dieser ganzen Scheiße sprichst du wirklich noch von Liebe Ich glaub, keines deiner Worte mehr, eine Chance für dich gibt's nicht ich Geh aus meinem Sichtfeld, kleine Bitch, fick dich Ich hatte Träume, Visionen und Ziele, tausende Gefühle Ich nannte das Liebe, doch ich hab später spät erkannt, dass du eine Bitch bist